Ich bin Balthasar, ich bin 24 Jahre alt. Ich identifiziere mich als nicht-binär, asexuell und auf dem aromantischen Spektrum. Wem hast du es zuerst erzählt und wie hat diese Person reagiert? Ähm, <lacht> das ist ganz schwierig zu sagen, weil ich halt eben so viele verschiedene Orting-Schritte durchgemacht habe. Und ich gar nicht mehr so genau sagen kann, wo das eigentlich angefangen hat. Aber ich glaube, ähm, es war für mich schon so, dass ich ähm, relativ am Anfang, halt so mit 14, dann schon sehr offen mit meinem ganzen Freundeskreis drüber geredet habe, also mit verschiedenen Leuten, auch ähm, weil ähm, eine gute Freundin von mir zu der Zeit ähm, sich auch ähm, als ähm, lesbisch identifiziert hat und ähm, auch insgesamt, dass in meinem Freundeskreis irgendwie ein sehr lockeres Thema war, wo also wenige Barrieren oder Tabus da waren und da habe ich mich einfach relativ schnell auch sehr sicher gefühlt darüber zu reden und kann mich jetzt aber gar nicht genau erinnern, in welchem Kontext ich jetzt wem was zum ersten Mal erzählt habe, ja, weil das eben einfach so relativ normalisiert war in dem Umfeld, wo ich mich bewegt habe. Wie hat deine Familie auf den Coming-out reagiert? Sozusagen mein erstes Coming-out ähm, hatte ich ähm, vor meiner Mutter, als ich ähm, 16 war und das war eben damals noch, ähm, als ich das Label bisexuell verwendet habe ähm, und ich war ziemlich verknallt in so, in so ein Mädchen, die ich übers Internet kennengelernt hatte und ähm, das ist aber alles ganz furchtbar schief gelaufen und mir ging es ganz furchtbar schrecklich und ähm, meine Mutter hat das mitgekriegt und ähm, hat und ich wusste, ich muss ihr jetzt irgendwie sagen, wieso es mir so schlecht geht, weil ich gemerkt habe, sie will mir helfen. Und ähm, ja, und da habe ich mich quasi sozusagen das erste Mal ähm, von meiner Mutter geoutet und ähm, das war überhaupt kein Problem. Also das war total unkompliziert. Sie war auch einfach sofort von Anfang an nur für mich da und so. Und ähm, hat auch immer gesagt, das ist das Wichtigste für sie, ähm, dass es mir einfach gut geht und dass ich glücklich bin. Und ähm, das hat sich eigentlich so über die Jahre hinweg, egal, als was ich mich identifiziert habe, immer ähm, so mit durchgezogen. Und er ähm, ja, war für mich total der wichtige Rückhalt. Und auch ähm, also jetzt Anfang oder Mitte dieses Jahres etwa, ähm, habe ich mich ähm, vor ihr eben auch als Nicht-Binär geoutet und ähm, habe ihr auch gesagt, dass ich jetzt eben als Balthasar bezeichnet werden möchte und andere Pronomen haben möchte. Ähm, und auch das war halt ein total unkompliziertes Outing. Also klar, äh, meine Mutter kämpft auch irgendwie so ein bisschen damit und versucht halt auch zu verstehen, äh, was das bedeutet. Und ähm, für sie ist es, glaube ich, auch irgendwie schwierig, Abschied zu nehmen, sozusagen von, von meinem alten Namen und meiner alten Identität und so weiter. Aber sie unterstützt mich halt auf jeden Fall und ähm, Versucht auch zu verstehen, und das ist halt so echt das Wichtigste für mich. Und ähm, ja, also bei meinem Vater ist es halt schwieriger. Der hat da wirklich kein, kein Verständnis dafür und ähm, kein, also kann damit überhaupt nichts anfangen. So, deswegen, also ähm, so meine ersten paar Outings hat er halt immer noch mitgekriegt, aber halt auch nie also, thematisiert oder so. Er kann da nicht gut drüber reden. Ähm, aber zum Beispiel inzwischen, also als Nichtbinär bin ich auch gar nicht bei ihm geoutet und so und sehe auch da irgendwie nicht so die Notwendigkeit darin, weil ich da irgendwie das Gefühl hätte, ich würde da Energie reinstecken, die es letztendlich nicht wert ist.